Herzlich willkommen zum Podium zum Thema Wohnen 2048. Ähm, wir sind sozusagen das erste Strangpodium, habe ich gehört. Und mein Name ist Lena Hurlin. Ich habe hier ähm, vier spannende Gäste und wir beschäftigen uns damit, wie wir 2048 wohnen werden. Wird es wie in dem Titel keinen Markt, keinen Staat und keinen Mietvertrag mehr geben oder wie läuft das eigentlich alles? Ähm, die Ansätze, die hier, also die ihr hier mitgebracht habt, sind alle sehr unterschiedlich. Ich bin da total gespannt auf die Diskussion und ähm, würde das so machen, dass ich alle erstmal einzeln anmoderiere und euch die Frage mit auf den Weg gebe. Die können natürlich auch alle, die vor den Laptops sonst wo sitzen, äh, sich selbst stellen, wie ihr 2048 eigentlich wohnen wollt. Wer sitzt da irgendwie am Küchentisch? Wer hat gekocht und wie sieht das da aus? Ich fange an mit Christoph Strünke, der ähm, seit 2002 im Ökodorf Linden lebt und arbeitet. Er baut dort mit knapp 150 Leuten, so steht es zumindest auf der Website, kann es ja nochmal sagen, ob das noch stimmt. Ähm, sie bauen dort in Sachsen-Anhalt eine Dorfstruktur auf, äh, bei der die Natur im Fokus steht und er ähm, versucht gemeinschaftlich zu leben und dabei aber ein möglichst kleinen, huch, jetzt bin ich hier irgendwie rausgeflogen, so, möglichst kleinen ähm, ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Das klingt schon so, Christoph, als würdest du deine Utopie für 2048 schon leben. Ist das so? Würdest du uns einfach deinen Küchentisch beschreiben oder äh, was stellst du dir da für die Zukunft vor? Okay. Ähm, Na ja, 2048, das ist interessant, da bin ich 79 Jahre alt, wenn ich dann noch lebe, was, ich, was gut sein kann ähm, und ähm, ich sehe das gerade an einem Mitbewohner, der äh, 81 Jahre alt ist und hier im Ökodorf Siebenlinden mit wohnt und den ich mit einem Team von fünf, sechs Leuten gerade so begleite, äh, dass er, weil er nicht mehr alles selber alleine machen kann, also sich selber zum Beispiel nicht mehr anziehen kann, ähm, und äh, auch nicht mehr alleine zum Essen gehen kann. Und wer weiß, wie es mir geht, aber es kann sein, dass ich dann, ich wohne derzeit im ersten Stock in einer Fünfer-WG hier im Ökodorf, dass ich dann vielleicht im Erdgeschoss wohne. Und äh, ich hoffe, dass ich weiter in einer WG wohnen kann, wo einfach äh, ich entweder komplett äh, meiner physischen Kräfte noch äh, leben kann und entsprechend mein Leben hier leben kann oder halt eben auch sonst anteilig, was auch immer notwendig ist, dort versorgt werde und das ist auch eine Erfahrung, die ich jetzt in den 18 Jahren, die ich hier wohne gemacht habe, immer wieder, dass Menschen, wenn sie alt werden, krank werden, hier eigentlich ziemlich easy und ziemlich viele Menschen dort auch aktiv sind, dann die Person auch mit unterstützen mit dem, was es einfach in dem Moment braucht und ähm, Genau, also ich denke schon, dass ich, so wie mein Typus sozusagen ist, eher gerne weiter in WG wohnen möchte, auch wenn ich deutlich älter bin als heute. Und, aber das wird sich natürlich zeigen und vielleicht braucht es dann auch eine andere Wohnform für mich. Und ähm, Aber schon eher auf jeden Fall im Ökodorf-Sieben-Linden. Ja. Okay, also Christoph ist schon ganz nah an seiner Utopie dran. Es geht nur noch um ein Stockwerk und du hast auch die Frage ähm, Care aufgebracht, das gibt es ja, ja auch einen ganzen Strang zu. Das ist natürlich total eng damit verwoben, worüber wir hier reden. Ähm, ich möchte nun aber erstmal abgeben an Stefania Koller. Die ist Architektin und Stadtplanerin, aber vor allem Teil der Initiative Neustadt-Schweiz, deswegen ist sie auch heute hier, die sozusagen das Dorf von Christoph in die Stadt holt und äh, sich mit Nachbarschaften beschäftigt. Ähm, Nachbarschaft sieht sie so als, oder seht ihr als Einheit von ungefähr 500 Personen, so habe ich es gelesen kannst du ja vielleicht noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, wie ihr auf diese Zahl kommt, die auf einem Hektar, das ist gar nicht so viel für 500 Leute, mit kurzen Wegen leben, arbeiten und vor allem aber auch solche sogenannte Commons, also Gemeingüter teilen. Da geht es dann um Selbsthilfewerkstätten, Werkzeugverleih und große Küchen, Gemeinschaftsräume. So habe ich das verstanden. Bei Stefanias Projekt Neustadt Schweiz geht es nicht nur um so ein Pilotprojekt, also nicht nur um einen, einen Versuch, sondern äh, vielmehr um die Planung einer enkeltauglichen Zukunft, so nennt ihr das. Also, ihr beschäftigt euch ganz viel damit, wie es eigentlich weitergeht mit, diesem, mit dem Wohnen in der Stadt. Ähm, ja, Stefania, wie sieht es bei dir aus 2048? Werden diese 500 Leute mittags alle in Festivalatmosphäre zusammen essen oder kocht jede ihr, ihr eigenes Süppchen? Wie wird das ablaufen? Da waren jetzt, danke für die gute Vorstellung. Da waren jetzt gleich ein bisschen viele Fragen schon äh, drin. Und ein, also du hast das sehr gut äh, erklärt. Genau das machen wir und für das äh, setzen wir uns ein. Ähm, ich, sage jetzt, ich habe mir das überlegt, wie, wie ich äh, 2048 wohnen werde. Ich spreche jetzt einfach aus meiner Perspektive. Natürlich als Vertreterin von Neustadt Schweiz und auch mit dem Wissen darum, dass ich mir eine solche Zukunft äh, wünsche und äh, durchaus vorstellen kann. Ich denke, ich wohne immer noch in der Stadt. Das ist für mich ganz klar. Ich werde noch viel mehr Dinge in meiner Fußdistanz haben. Also, was mir sofort auffällt, wenn ich darüber zu sprechen beginne, wie wohne ich 2048 ist. Du hast den Küchentisch angesprochen. Und bei mir geht der, springt der Gedanke eigentlich sofort auf die Straße raus. Also, ich meine, Natürlich werde ich nach wie vor in einer Wohnung wohnen. Ich denke, die wird viel kleiner sein, vielleicht in einer Gemeinschaft, vielleicht in einer Wege von einer kleineren Größe, von einer größeren Größe. Ich werde vermutlich noch weniger eigenes Material besitzen, viel mehr teilen, so wie zum Beispiel auch einen Kühlschrank. Das kann ich mir gut vorstellen, dass ich nicht mehr so eine Riesenmaschine bei mir in der Wohnung habe, wie das jetzt der Fall ist, sondern vielleicht, wenn überhaupt, nur etwas sehr Kleines. Und dann im Erdgeschoss von meinem Haus so einen großen Raum, den wir uns alle teilen in der Nachbarschaft. Ähm, das heißt grundsätzlich weniger, auch im Wohnraum, weniger privat, mehr teilen. Ähm, so sehe ich das ein bisschen. Was ich nicht mehr sehe in dieser Zukunft, ähm, sind die Mengen von, von, wie sagt man so schön, mobilisiertem Individualverkehr, ähm, der zurzeit unsere Städte blockiert. Wie gesagt, alles viel mehr in Fußdistanz. Wir sind zu Fuß mit dem Velo ähm, unterwegs und generell ist der Sinn für Gemeinschaft ähm, noch viel stärker ähm, in meiner Nachbarschaft als er es heute schon ist. Also ich denke, zu gewissen Punkten lebe ich schon in eine Richtung. Ich bin noch sicher noch nicht so weit wie Christoph, ähm, aber gewisse Punkte lebe ich schon so, wie ich mir das äh, vorstelle. Andere, ähm, ja, das braucht halt mehr Zeit und ja, mehr, äh, wie soll ich sagen, Faktoren, die mit hineinspielen, ähm, bis es dann irgendwann so weit ist. Aber ich bin auf dem Weg. Ganz kurz zur Erklärung, vielleicht plant ihr auch selber gerade ein so eine Nachbarschaft oder geht es da um eine theoretische Modellentwicklung? Ähm, es geht eigentlich, also vielleicht kann ich ganz kurz ähm, ausholen, ich versuche nichts zu lang zu machen, ähm, weil wir sind ja hier, um, um zu diskutieren, aber also Neustadt Schweiz ist, ist ja Neustadt -Schweiz ist ja eigentlich so eine Fusion ähm, aus, ähm, ich sage mal, ähm, der häuserbesetzer -Szene aus den 80er Jahren mit der Genossenschaftsszene aus den 90er Jahren. Also da, da gab es Leute, Menschen, Überschneidungen, ähm, die haben sich irgendwann zusammengetan und gesagt, wie können wir aus dem, was bis jetzt passiert ist, lernen? Und dann hat man versucht, so langsam ein Modell zu entwickeln. Das ist eben dieses Nachbarschaftsmodell, von dem du jetzt gerade schon gesprochen hast, mit diesen vollen 500 Menschen und so weiter und so fort. Und die Idee ist eigentlich nicht, dass wir selber ähm, aktiv etwas planen, sondern dass wir helfen, eigentlich fruchtbaren Boden zu bereiten für all die, die etwas anpacken wollen äh, und etwas umsetzen wollen. Weil wenn wir uns zu fest in ein Projekt reingeben würden, dann hätten wir nur noch Zeit, äh, Energie und Zeit für das. Ich denke, jeder und jede, die schon mal so etwas angerissen hat, kennt das. Sobald du dich selbst reingibst, ähm, hast du keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Und deshalb ist es auch bewusst, ein Verein und keine Genossenschaft. Wir sind ein Verein, wir sind ein, ein Diskussionsforum, wir verbreiten Wissen, wir diskutieren, wir informieren, wir versuchen zu verbinden. So sehen wir eigentlich unsere Rolle. Also bewusst außerhalb, nicht selbst agierend, das heißt aber nicht, also das, ich glaube, jede und jeder von uns ist irgendwo in einer Genossenschaft, in einer Initiative mit dabei und versucht, so das irgendwo auch umzusetzen. Aber wir als Verein machen, machen das eigentlich nicht. Es ist mehr fruchtbaren Boden bereiten für und Lust machen am Wandel. Also, um das, so sehen wir ein bisschen unsere Rolle. Ah ja, okay, ihr seid also die Vordenkerin der Zukunft sozusagen. Ähm, das, <lacht> Mary hast hast gerade, das habe ich gesagt. Ja. Ich, äh, nehme es auf meine Kappe. Mary hat gerade genickt, als es darum ging, äh, wie es eigentlich ist, wenn man in so also einem Projekt drin hängt. Äh, Mary Lötzing ist Beraterin fürs das syndikat das ist ein Zusammenschluss von insgesamt, ich habe nochmal nachgeguckt, 158 Hausprojekten, es werden ja immer mehr äh, bundesweit und es geht vor allen Dingen um ein Rechtsformkonstrukt, was es unmöglich macht, dass diese Häuser wieder verkauft werden können, ne? anders als wenn man es bei einem einzelnen, einem einzelnen Verein macht. Genau. Ähm, du lebst auch selber in so einem äh, Syndikatsprojekt und... Ähm, das Miethöser Syndikat mischt sich ja relativ wenig in diese Gesamtstruktur ein, also wie sich ein Zusammenleben gestaltet und das kleinste Projekt hat, glaube ich, fünf Bewohnerinnen und das größte 280. Das ist ja eine ziemliche Spannbreite und wahrscheinlich auch ziemlich unterschiedliche Entwürfe des Wohnens und Zusammenlebens. Hast du trotzdem eine Utopie, wie es 2048 aussehen soll, für alle oder vor allen Dingen auch für dich? Hm. Also 2048, da bin ich dann auch 68 Jahre alt. Das heißt, ich muss mir dann auch schon langsam, das heißt langsam aber mal Gedanken machen, wo ich da eigentlich hin möchte. Mein ganz persönliches, Meine ganz persönliche Utopie ist natürlich weiterhin in einem selbstverwalteten Zusammenhang zu wohnen, auch sicher zu wohnen, was im Miets oder Syndikat ja auch, der Fall ist, auch 2048 werden alle diese Häuser noch dem Markt entzogen sein. Das heißt, alle Menschen, die in den Häusern leben, bestimmen selbst, was darin passiert, außer über den Hausverkauf, weil der ist ausgeschlossen durch das äh, Rechtskonstrukt, was drumherum gebildet ist. Ich fand es äh, ganz schön, äh, Stefania, dass du gesagt hast, äh, ihr kommt auch aus der Hausbesetzer in Szene und der Genossenschaft. Äh, Szene dann, die sich so ein bisschen miteinander vermischt hat. Das ist bei Mizoser Syndikat ja ganz ähnlich, außer mit der Genossenschaft. Es kommt so aus der Hausbesetzer in Szene und es wurde versucht, eben was zu finden, was da nicht Genossenschaft ist, weil auch in der Genossenschaft wieder privatisiert werden kann. Genau. Und wir haben aber mal den Genossenschaftspreis gewonnen. Aber zurück zur Utopie. Ich stelle mir eher so was vor, wie Christoph beschrieben hat, auch eher eine dörfliche Region, weil die Stadt. Die wird mir, also gerade Leipzig, wo ich lebe, die wird ganz schön voll. Und äh, das kann ich mir, glaube ich, nicht mehr lange vorstellen. Deswegen bin ich auch jetzt schon auf der Suche, ähm, da eher in ländliche Regionen zu schnuppern und zu gucken. Und ich finde, so eine Vorstellung von selbstverwalteten und selbstbestimmten Wohnen ähm, eher an der Stadt dran, eine ganz schöne Vorstellung. Aber eben immer mit dem, mit dem Ziel, sicher zu wohnen, nicht von Spekulationen betroffen zu sein und das alles selbst bestimmen zu können, wie ich wohne, wie ich das Zusammenleben gestalte. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, auch bei uns hier im Haus, dass wir alle Entscheidungen gemeinsam treffen und äh, auch Konflikte miteinander austragen und so aber unser Leben immer besser gestalten können. Das ist nicht immer einfach. Das ist sehr anstrengend zu aber eben sehr, sehr lohnenswert. Genau weit erstmal. Danke auch an dich. Dann kommen wir zu unserem vierten Redner. Der plant gar kein Wohnprojekt, sondern eine Enteignung im großen Stil. Husby ist ähm, Pressesprecher für Deutsche Wohnen und Co. Enteignen und Co. steht, glaube ich, für ganz viele andere Immobilienriesen. Ähm, mit einem Volksentscheid basierend auf Artikel 15 des Grundgesetzes will die Kampagne 240.000 Wohnungen von Immobilienkonzernen vergesellschaften. B. Wirst du 2048 mit Michael Zahn, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Wohnen am Küchentisch sitzen und darauf zurückblicken, wie er nur so dumm sein konnte, mit Wohnraum Profit zu generieren oder wie wird bei dir gewohnt werden? Also ich hoffe, dass ich da nicht mehr mit Michael Zahn was zu tun habe, sondern er hat der Geschichte angehört. Als Vorstandsvorsitzender von Deutsche Wohnen persönlich kann er ja machen, was er will. Ähm, aber ich muss zugeben, ich bin äh, überzeugte Großstädter und Berlin ist die kleinste Stadt, in der ich jemals gelebt habe. Ähm, und da möchte ich auch nicht raus. Ich hoffe, äh, ganz konservativ, ich hoffe, dass ich in meiner Wohnung bei in, in einer Genossenschaft noch ganz lange äh, leben kann. Und äh, versuche aber das, was ja auch vielfach gesagt wurde, dass innerhalb dieser Genossenschaft, obwohl es eine ältere aber mal etwas konservativere Genossenschaft ist, ähm, annähernd zu verwirklichen, nämlich versuche meine Freundinnen und Freunde darüber äh, zu überreden, hier möglichst einzuziehen in der Nähe, so eine Struktur zu schaffen, wo viele äh, soziale Beziehungen auf äh, kleineren Raum möglich sind. Und äh, das ist auch... Ähm, glaube ich, dauerhaft äh, für mich die richtige Lösung. Äh, aber ich hätte gerne schon eine Stadt, wo es nicht nur für mich möglich wäre, sondern für viele andere, die verschiedensten Lebenskonzepte zu ähm, realisieren. Ähm, und ich hoffe, dass im Jahre 2048 in Berlin, aber auch woanders, äh, viele verschiedene Wohnformen gibt und die, ähm, solche Formen wie Wohngemeinschaften, Generationenwohngemeinschaften, gemeinschaftliches Wohnen auf jeder Art nichts mehr Exotisches ist, sondern ein selbstverständlicher Teil äh, des Lebens äh, ist. Und äh, dafür brauchen wir aber eine grundlegende Änderung. Äh, hier Mary von, äh, von der äh, Mietshäuser-Syndikat hat ja erzählt, wie anstrengend das ist. Ich kenne ja auch äh, die Kolleginnen und Kollegen, die hier beim Mietshäuser-Syndikat sind, wie viel sie kämpfen müssen, um jedes Haus, das Haus zu bekommen, die freien Struktur und so weiter. Es geht ja auch um Geld. Ähm, vielfach sind die finanziellen Mieter nicht ausreichend, um bestimmte Häuser in so eine Struktur zu überführen. Das heißt, ich möchte mit ein bisschen dafür sorgen, dass bis 2048 äh, dass Privateigentum und Grund und Boden zurückgedrängt wird, sodass die Möglichkeit besteht, egal ob auf auf in der Stadt oder auf dem Land, wo die Menschen leben wollen, die Möglichkeit haben, ihre Utopien auch zu verwirklichen. Und ich sehe eine der größten Hürden, wenn nicht die größte Hürde, das Profitstreben derjenigen, die äh, den Grund und Boden und auch die damit verbundenen Häuser besitzen. Sie haben natürlich kein Interesse, dass so eine Utopie wie oder die verschiedenen Utopien, die hier erläutert wurden, verwirklicht wird, weil sie viel dran verdienen. Deshalb äh, machen wir auch diese Kampagne, äh, die, äh, die Macht der großen Immobilienkonzerne auf dem Immobilienmarkt äh, zu, zurückzudrängen und wenn möglich sogar zu brechen und wir haben auch darüber diskutiert, natürlich sind wir noch gar nicht so weit, das, die Kampagne wird noch ein, zwei, drei Jahre gehen, aber wir diskutieren auch darüber, was passiert denn wenn mit den Häusern, wenn wir die enteignet und vergesellschaftet haben, öffentliches Eigentum überführt haben. Und da gibt es viele Vorstellungen, von, von klein bis zu groß. Manche Leute sagen, wir wollen ein selbstverwaltetes Haus. Andere sagen, nee, wir haben andere Sachen zu, viel, äh, zu tun. Wir wollen eine öffentliche Stelle, die unser Haus verwaltet. Aber wir wollen möglichst auch da viel mitreden dürfen. Also Demokratisierung der äh, Verwaltung öffentlicher Häuser ist auch eine unserer wichtigen Themen, über die wir auch mit vielen Initiativen äh, im Gespräch sind und auch ähm, einiges schon ähm, erreicht haben bei den jetzigen städtischen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin. Also sagen wir mal, wir sind da auf der zweiten oder dritten Stufe und wir müssen ganz nach oben, bis unters Dach. Aber erstmal haben wir da eine Diskussion in Gang gesetzt, damit die verschiedenen Lebensentwürfe, die verschiedenen Möglichkeiten immer mit, dem, mit der Prämisse öffentlich geht vor privat und ähm, gemeinschaftlich geht vor individuell zu verwirklichen. Jetzt hast du mir schon so ein bisschen die Frage vorweggenommen, weil ähm, mich interessiert nämlich, also enteignen, ich denke, da sind wir eigentlich alle einer Meinung, dass das eine ganz gute Idee ist, wenn, das, wenn die Wohnungen nicht mehr alle der Deutschen wohnen und anderen und Vonovia und Co. gehören, sondern, ähm, aber die Frage ist ja, wem dann? Ne? Also geht es in die öffentliche Hand? Soll es äh, eine kommunale Verwaltung geben oder ist es eben so wie bei Genossenschaften, Mietshäuser, Syndikat etc., dass die Häuser sich selbst verwalten, in welchen Strukturen auch immer? Ähm, Rusby, kannst du vielleicht noch kurz dazu sagen, was deine Utopie dazu wäre oder wie, wie deine… Ich sage sag jetzt meine Position, auch die Position der Initiative, obwohl das gar viel im Fluss ist und viel diskutiert wird. Ähm, das Problem mit Genossenschaften, sage ich mal, ist, dass es ja im Grunde auch trotzdem eine private Form ist. Das gehört den Genossinnen und Genossen, die dort Mitglied sind. Wir wollen viele genossenschaftliche Elemente in eine öffentlich rechtliche Form etablieren. Das geht so ein bisschen in Richtung Mietshäuser-Syndikat, obwohl sich das merkwürdig anhört. Wir wollen eine Sicherheit durch öffentliche Hand, auch mit entsprechend gesetzlicher Zusicherung und Festlegung, dass die Häuser nicht mehr privatisiert werden, dass der Staat das auch bestimmte Investitionen gewährleistet. Darunter wollen wir so viel Selbstverwaltung wie möglich und nötig. Aber das muss jede Hausgemeinschaft, jede Siedlung selbst auch entscheiden. Also wir wollen die Leute auch nicht dazu zwingen, 240.000 Haushalte zu zwingen, ihr müsst ab morgen eure Häuser komplett selbst verwalten. Das wird auch so nicht klappen. Aber wir wollen auch Beispiele schaffen, wo das geht. Und dann können die Menschen in jedem Haus, in jeder Siedlung, in jede, ähm, Wohnanlage selbst entscheiden, wie weit sie Selbstverwaltung wollen. Kleine Selbstverwaltung, mittlere Selbstverwaltung, große Selbstverwaltung. Die Eigentümerschaft muss aber öffentlich bleiben und äh, die demokratische Kontrolle soll durch eine Mischung von Beschäftigten, Mieterschaft und Stadtgesellschaft gewährleistet werden. Das ist so unsere Gesamtvorstellung, also so ein System von Checks and Balances, wo nicht eine Gruppe komplett das Sagen hat, sondern die verschiedenen Gruppen, die da äh, beteiligt sind, äh, miteinander das aushandeln müssen. Okay, vielen Dank. Äh, Mary, das ja, Mietzahlsyndikat hat da ja eine ganz andere Strategie und sagt, dass jedes Haus sich selbst verwalten muss, soll. Ähm, und der bundesweite Zusammenschluss, der hält sich da ja eigentlich aus den meisten Sachen raus und dient ja auch, ne, wie es jetzt in Rüssbes Beispiel die Kommune wäre, äh, dient ja eigentlich nur der Absicherung vor Reprivatisierung und so ein bisschen so einer ja, Eigentumsgeschichte. Äh, was für Vorteile hat es denn, wenn es nicht alles unter einer großen Dachgenossenschaft läuft oder einer riesen anderen Verwaltungsstruktur in einer Rechtsform, die wir uns ja noch ausdenken können, sondern es ganz viele kleine Einheiten gibt? Der große Vorteil, den ich sehe, ist, dass eben die vielen verschiedenen Lebensentwürfe, die ja in den über 150 Häusern gelebt werden, dadurch gut abgebildet werden können. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass ähm, das Pank-Projekt auf dem Land äh, irgendwie dieselben Regeln oder auch Bedürfnisse hat wie ein Merkenergation-Projekt in Freiburg zum Beispiel. Ähm, das ist ganz, ganz unterschiedlich und äh, von Stadt und Land unterschiedlich. Aber auch die Leute, die da drin wohnen, die ähm, Regeln ihr Zusammenleben ja ganz individuell und die haben auch ganz unterschiedliche Standards, wie sie ihre Häuser ausbauen wollen oder was sie auch benötigen, was für Bedürfnisse sie haben. In dem Sinne finde, ich's, ähm, finde ich das Modell mit der Projektautonomie, was im, im Mietzurser Syndikat gefahren wird, total passend dafür, dass eben unterschiedliche, unterschiedliche Projektentwürfe auch genauso umgesetzt werden können, wie das, wie das gedacht ist. Ähm, es stimmt übrigens, ja, nicht ganz, dass es nur auf den, ähm, nur darauf hinausläuft, dass das mit Syndikat nur für, die, ähm, für das Vetorecht beim Hauskauf da ist, sondern da gibt es ja ganz viel ähm, Transfer von Erfahrungen und Wissen auch untereinander, wie eben Häuser aufgesetzt werden, wie das Rechtliche läuft, wie das Finanzielle läuft, äh, wie unterschiedliche Entscheidungsverfahren auch. Ähm, gestaltet werden können, wie Konflikte bearbeitet werden, etc. Also es betrifft schon, also im Verbund äh, findet schon ein großer Austausch statt, der auch wichtig ist, der, ähm, der hilft, die Projekte auch auf gute, gute solide Beine zu stellen, die jetzt äh, neu ins Syndikat kommen und wo es auch gut ist, Erfahrungen zu teilen, um eben ein Schrittchen weiterzukommen, auch für die alten Projekte. Danke. Christoph, ihr seid ja auch selbstverwaltet, aber als Genossenschaft. Ne? Und auf eurer Website habe ich gelesen, dass jede und jede, die in den Sieben Ländern einzieht oder langfristig wohnt, mindestens elf Anteile zeichnen soll der Genossenschaft. Das sind 11.275 Euro. Ich muss jetzt die provokative Frage stellen, ob Selbstverwaltung nur was für die Mittelschicht ist oder wie ihr euch das ja, in, für die Zukunft, für 2048 vorstellt. Mhm. Also das, dem kann ich tatsächlich an der Stelle tatsächlich zustimmen, auch wenn das sicher nicht schön ist, so zu hören. Und gleichzeitig kann ich auch sagen, es ist eher sogar noch mehr, was pro Person gezahlt werden muss, weil das ist jetzt erstmal nur für Grund und Boden, für da, wo wir unser Gemüse anbauen, wo wir den Wald haben, den wir teilweise zur Brennholzversorgung nutzen, also wo wir sozusagen tatsächlich ein selbstversorgtes Dorf aufbauen, was auch perspektivisch bis zu 300 Menschen dort wohnen können sollen. So. Da brauchen wir relativ viel Land und auch eine viel Infrastruktur und auch gemeinschaftlich genutzte Häuser, Gebäude, die eben entsprechend dann auf diese 11.000 Euro pro Person sind. Hinzu kommt tatsächlich noch ein Betrag, nochmal zusätzlich von 12.000 Euro, die für den Hausbau sozusagen anteilig des Hausbaus sind, also dass, wenn man in privat in einem Haus wohnt, also das gebaut von der Wohnungsgenossenschaft dann ist, eben auch nochmal 12.000 pro Erwachsene hinzukommen. Das heißt, es sind tatsächlich 25.000, also circa 25.000 Euro, ein bisschen weniger pro Erwachsene. Und ähm, wir, haben immer, wir sind immer wieder auch mit dieser Situation konfrontiert, dass Menschen hierher kommen und sagen, äh, ich würde ja gerne herziehen, äh, aber ich habe gar nicht so viel Geld. Ähm, und es ist bei uns so eine Mischung aus, äh, wir leihen uns Geld untereinander, auch langfristig. Ähm, wir fragen, wir bitten die Leute zu schauen, hey, könnt ihr in eurem Freundeskreis, Verwandtschaftskreis äh, das Geld irgendwo auftreiben oder leihen? Ähm, und tatsächlich braucht es aber Menschen, die tatsächlich dieses Geld oder sogar noch mehr mitbringen, damit auch Geld geliehen werden kann. Und ähm, ja, wir sind schon auch in diesem Konflikt, dass... Äh, dass wir tatsächlich diese Ausgaben einfach auch haben und die gemeinsam finanzieren müssen. Also sozusagen, also da äh, kommen wir nicht raus aus, aus dieser Stelle. Und äh, das ist auch in den letzten zehn Jahren eben von 11.000 auf diese 23.000, 25 25.000 angewachsen aufgrund dessen. Und ich kann das auf jeden Fall als Kritikpunkt erstmal so stehen lassen. Ähm, da kommen wir nicht raus, muss <lacht> man sozusagen so. Und äh, wie gesagt, versucht, wir versuchen oder tun das auch schon. Also es sind zum Beispiel auch viele jüngere Menschen, ähm, die hier herziehen. Wir sind ein relativ junges Projekt. Also wenn man jetzt äh, sagt, im, im, im Durchschnitt sind wir 35 Jahre alt, alle 150 Menschen zusammen. so. Menschen, die einen Freiwilligendienst machen und hierher kommen und einfach einen Weg finden, tatsächlich ähm, das Geld nach und nach einfach aufzutreiben und auch sagen, okay, dann... Ist es halt innerhalb von sieben oder acht Jahren gezahlt, so und nicht nicht komplett alles sofort. So, aber erstmal das Geld muss äh, aufgebracht werden und das bedingt sicher auch eine Struktur. Wir haben Menschen, die sozusagen äh, in einem anderen Land in Europa geboren wurden und hier wohnen, aber wir haben wenige Menschen, die tatsächlich äh, man wahrscheinlich eher dem ärmeren äh, Spektrum Deutschlands zuordnen würde oder auch wenig Migrantinnen. Ähm, wo man vielleicht auch denkt, dass, dass die vielleicht mit weniger Geld hierher kommen, wobei das sicher auch noch andere Gründe hat, äh, warum die hier nicht oder weniger wohnen. So, ähm, genau, kann ich erstmal einfach nur so zustimmen, dass das sicher auch eine, eine schwierige Situation ist. Ja. Okay, es bleibt also widersprüchlich. Ähm, ja. Gut, dann kommen wir vielleicht mal zur Neustadt Schweiz. Ihr habt euch sicherlich auch, ihr habt euch so viele Gedanken gemacht. Ganz sicher habt ihr euch auch Gedanken über die Organisationsstruktur gemacht. Ähm, also wie werden diese, wie wird diese, wir werden diese Nachbarschaftseinheiten verwaltet? Gibt es da ein, ein Verwaltungsbüro, wo alle hinkommen und ihre Mietverträge unterschreiben, oder wie wird es aussehen? Gibt es Mietverträge? Ähm. Es, es ist ein, ein spannendes Gespräch und ihr habt alle schon so viele interessante Sachen gesagt, wo ich überall gerne reingehe, <lacht> ähm, also unterbrochen oder Fragen gestellt oder ergänzt hätte. Ähm, also wo sind wir? Wie verwalten wir uns? Ähm, genau, vielleicht möchte ich noch, einfach, noch, mal, noch mal etwas kurz zur Situation in Zürich sagen und zur Szene ähm, hier in Bezug auf verschiedene ähm, Fragen, ähm, ähm, Rusbe, du hast die, die Verstaatlichung des Bodens und Enteignung und so angesprochen. Es ist ja in Zürich schon so, dass eigentlich ähm, die Stadt darf kein Land mehr verkaufen seit langer Zeit und sie darf, sie hat vom Volk den Auftrag, 30 Prozent des Wohnungsbau gemeinnützig, also der Anteil des gemeinnützigen Wohnungsbaus muss in der Stadt Zürich ähm, Mindestens 30 Prozent liegen und wir sind jetzt irgendwie bei oder einem Drittel und wir sind jetzt bei 27 Prozent oder so. Das heißt, die Stadt darf eigentlich nur noch ähm, Land im Baurecht abgeben an gemeinnützige Wohnbauträgerinnen. Ähm, und, das, und das Wort sagt ja schon, dass äh, damit nicht ausschli ausschließlich Genossenschaften gemeint sind. Und vielleicht hier der Sprung zu Neustadt Schweiz. Ähm, wir sehen das auch ein bisschen so, es wurde auch schon angesprochen, so viel wie möglich. Ähm, selbst verwaltet, wenn wir jetzt äh, selbst organisiert, wenn wir jetzt von dieser Grundeinheit von 500 Personen sprechen ähm, und wir sprechen halt oft einfach immer von Genossenschaften, weil das in Zürich ein Erfolgsmodell ist und weil es sich auch sehr gewandelt hat im Laufe der Zeit. Also es gibt sehr traditionelle, ähm, ich sage mal alte Genossenschaften, mit über 100-jährig und dann gibt es aber vor allem in den 90er-Jahren ähm, the 1990s, they have been... oh, die, Übersetzung simultan. Oh. <lacht> Entschuldigung. Ähm, seit den 90er Jahren kam aber auch ein, ein ziemlich, ist ja ein ziemlicher Wechsel passiert und es gibt auch viele, ich sage jetzt, wir nennen sie die Jungen, die Progressiven, sind auch nicht mehr so jung, ähm, Genossenschaften, ähm, die da ziemlich frischen, frischen Wind in die Szene gebracht haben. Und da geht schon. Das, also das Modell des Mietshauser syndikats, syndikats kennen wir nicht, ähm, ist ab, mir aber natürlich immer wieder über den Weg gelaufen. Ähm, und ich habe mir auch immer wieder die Frage gestellt, was ist denn genau der Unterschied? Weil ich denke, gewisse Modelle äh, gehen schon also von den progressiven Genossenschaften, die gehen schon sehr weit in diese Richtung. Und da steht, aber natürlich, jede Genossenschaft, die sich gründet, kann das selbst in ihre Statuten schreiben. Ähm, wie das funktionieren soll, mit, äh, ob man das je wieder verkaufen darf oder nicht. Aber natürlich geht es auch darum, eigentlich die Häuser der Spekulation ähm, zu entziehen. Und wie, wir von Neustadt Schweiz, wie, wir lassen das eigentlich offen, wie sich so eine Gemeinschaft organisiert, ob das eine Genossenschaft ist, ob das ein Verein ist, ob das ein, ja, ein Teil ein, des Miethäuser-Syndikats ist. Ähm, das, ich sage mal, das spielt uns keine Rolle. Das ist wie so ähm, Hauptsache weg vom Markt äh, und Hauptsache ähm, gemeinnützig, würde ich, würd ich jetzt mal sagen. Ähm, und vielleicht hier an dieser Stelle noch ein, ein, äh, ein Gedanke, der hat mir auch gerade kommen, gekommen ist, als äh, du die Frage an Christoph äh, gestellt hast. Äh, dieser Vorwurf, äh, dass Genoss, die Genossenschaftsszene oder die Genossenschaften nur für die privilegierte Mittelschicht ähm, äh, baut. Das ist etwas, was sich äh, in Zürich, was man auch immer wieder liest, was kritisiert wird, ich sage jetzt mal von allen Seiten politisch. Ähm, und ja, das, das Ding ist halt, ähm, es ist Selbstorganisation. Und dann, äh, wie ich sage mal, wie du damit umgehst, es gibt viele Genossenschaften, die haben so einen, einen Pott, ähm, wo Geld reinfließt, die sich es leisten können, um die zu unterstützen, die es sich eben nicht leisten können können, damit auch die Teile äh, der Gemeinschaft sein können. Also man, man versucht das irgendwie so ein bisschen auszugleichen respektive. Es versuchen es halt auch nur die, die sich dafür interessieren. Ähm, und es gibt, ja, die das auch irgendwie ähm, wollen. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich irgendwie an der Frage vorbeigesprochen habe. <lacht> Organisation macht, also unsere Haltung ist, macht wir es wollt, ja. macht es gemeinnützig. <lacht> Vielleicht so ein bisschen, könnte man so, so salopp sagen. Ja, okay. Gut, jetzt hatten wir die verschiedenen Punkte. Zum einen war das ja auch so ein bisschen Exklusivität und Ausschluss. Ich denke, da geht es ja auch nicht immer nur um Geld, sondern auch über ganz viele andere Schwellen und Hürden, die die Selbstverwaltung mit sich bringt. Es fiel aber auch Hauptsache weg vom Markt und Hauptsache, das ist erledigt. Das war auch Rosbis Ansatz. Du hast auch gesagt, Hauptsache, das sind nicht mehr die Immobilienriesen, die da entscheiden. Was, ähm, bei, Wir hatten letztes Jahr so eine Zukunftswerkstatt auch zum Thema Wohnen und wo wir da irgendwie nicht so richtig weitergekommen sind, war dieses Ding von, okay, wir wollen, dass ähm, Wohnraum, also dass nicht mehr der Markt entscheidet, wer wo wohnt, ne? also dass es nicht davon abhängt, wie viel Geld man verdient, ob man jetzt, ähm, also du bist ja auch großer Fan von Städten, ob man jetzt in den begehrten innerstädtischen äh, Vierteln wohnt oder irgendwo am Stadtrand, ne? dass es nicht darüber entschieden wird, wie hoch mein Einkommen ist. Aber wie entscheidet sich das dann? Weil das wird ja nicht, wird ja nicht aufgelöst, dass es Wohnungen gibt, die ähm, größer, schöner, heller, in, näher am Zentrum und mit einem netten Balkon sind und Wohnungen, die irgendwie schlecht zu erreichen, mit einer miesen Ausstattung und ähm, ja, nicht so ganz begehrt sind. Da etwas ergänzen ja. zum Thema, weil du, wir, wir haben jetzt, ich glaube, wir, wir sind alle der Meinung, dass es Richtung Selbstverwaltung womöglich gehen soll oder so. Ja. Und ich finde es äh, doch auch noch wichtig, ähm, ähm, dass wir. Ich weiß, wir sprechen über Wohnen heute und hier, aber ähm, wenn man über Selbstverwaltung spricht, ähm, dann finde ich es immer auch ganz wichtig, dass man sich dann die Frage stellt: äh, Wie arbeite ich 2048? Oder weil mhm. ich denke, heute kommt immer wieder der Kritik oder wenn man über so etwas spricht, über solche Projekte, über Eigeninitiative, freiwillige Arbeit, ja, ich habe ja keine Zeit, das muss ich mir leisten können, das ist ein Luxus im Moment, also, oder, ja, und das finde ich, das darf es nicht sein, oder auch die, und, und wenn, wenn wir uns in Zukunft vorstellen, dass wir ein anderes Verständnis von Arbeit haben, dass wir, dass wir, die hier sind, vielleicht schon teilweise haben, dass wir nicht mehr so viel Zeit für die Erwerbsarbeit aufwenden und vielleicht auch mehr Zeit haben, diese Gemeinschaft und dieses, das, das, die Selbstverwaltung ähm, zu pflegen, ähm, dass dann eigentlich diese, dieses Argument gar nicht mehr im Raum stehen kann. Oder? Also, weil ich denke, heute habe ich das Gefühl, werden wir oft damit konfrontiert: so, hab, ich habe ja keine Zeit und wer soll das dann machen und, und so weiter und so fort. Und einfach so: Wohnfrage, Arbeitsfrage. Und alle anderen Fragen, man kann sie einfach nicht getrennt voneinander betrachten. Und das ist eigentlich ein bisschen das, was wir bei Neustadt Schweiz versuchen. Oder es geht nicht nur um Wohnen, sondern es geht um alles andere auch. Weil nur wenn wir alle anderen Sphären auch mitdenken, dann ist es irgendwie mehrheitsfähig. Oder, oder Umsetzung, dann, dann ist die Umsetzung dieser Utopie überhaupt irgendwie nur ansatzweise möglich. Weil wenn wir, ich sage jetzt einfach alle unsere kleinen Genossenschaften und unseren tollen Projekte realisieren, im selben System, das immer noch äh, um uns herum herrscht, ähm, ja, dann bleiben wir einfach eine Minderheit und das, das geht nicht. Das wollte ich noch kurz sagen, Arbeit nicht vergessen. <lacht> ja, das stimmt. Äh, genau, es ist super. Wohnen ist sowieso super komplex. Es, gibt ja, es geht ja auch um, um Care-Arbeit und um ganz viele andere Themen, die ja auch an anderen Stellen hier auf der Konferenz noch verhandelt werden. Ähm, Husby, jetzt hast du ein bisschen Zeit, über meine schwierige Frage nachzudenken. Hast du sie noch im Kopf? Also wie wird, äh, wie sollte 2048 die Verteilung vom Wohnraum geregelt werden, wenn nicht über Einkommen und über Geld? Hast du eine gute Idee? Das ist, glaube ich, eine der, der schwierigsten Fragen, die es zu beantworten gibt. Äh, wir sind uns einig, dass es nicht über Geld geregelt werden soll. Nicht derjenige und diejenige, die das meiste Geld hat, sollte äh, äh, frei auswählen dürfen und der Rest kriegt sozusagen das, was übrig bleibt denn überhaupt. Ähm ich glaube, dass es über Bedürftigkeit gehen sollte. Also die Menschen, die das am meisten brauchen, äh, sollten es bekommen und dann müssen dann Kriterien aufgestellt werden. Wir diskutieren jetzt auch darüber, Interessanterweise, ich bin jetzt nicht nur bei Deutsche Wohnen Enteigner aktiv, sondern auch was die städtischen Wohnungsbaugesellschaften angeht, da wird auch viel diskutiert. Da gibt es auch ein Problem. Da werden Wohnungen frei, die sind zu wenige, aber die müssen nach einem System vergeben werden. Und in diesem Zusammenhang diskutieren wir, wie man die Bedürftigkeit feststellen kann. Also Zurzeit ist es so, dass natürlich ein Mensch, der wohnungslos ist, ist am Bedürftigsten. Das ist, glaube ich, uns äh, allen klar. Wer keine Wohnung hat oder gar obdachlos auf der Straße ist, hat eine Bedürftigkeit. Äh, es macht äh, aber Sinn, darüber zu diskutieren, wie diese Bedürftigkeit weiter ist. Es gibt ja nicht nur wohnungslose Menschen, sondern äh, eine geflüchtete Familie gegen eine, eine, Mutter, eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die gerade in die Wohnung gefunden äh, verloren hat. Wenn wir in einer Mangelsituation bei bezahlbarem Wohnraum sind, werden automatisch diese Leute gegeneinander ausgespielt. Die verschiedenen Bedürftigkeiten werden automatisch gegeneinander ausgespielt. Das heißt, wir müssen genügend bezahlbaren, guten Wohnraum haben. Meine Erfahrung ist, auch um diese Vorstellung vorwegzunehmen, auch wenn viele von uns vielleicht ja, gerade haben wir erlebt, das ist gar nicht so. Aber jedenfalls wird uns unterstellt, wir wollen alle in der Innenstadt wohnen. Eine schöne Altbauwohnung am besten. Äh, so, äh, und da, dafür gibt es nicht genug Platz. Natürlich gibt es dafür nicht Platz. Aber ich habe wirklich viele Menschen kennengelernt, die nicht in der Innenstadt wohnen wollen. Ähm, sondern äh, durchaus gerne auch in Außenbezirken, wo es grüner und ruhiger ist. Oder auch äh, außerhalb der Stadt. Die haben ja hier Leute, die gerne freiwillig auf dem Dorf wohnen, weil es schöner da ist aus verschiedenen Gründen. Und ich glaube, wenn wir genügend bezahlbaren Wohnraum schaffen können, dann wird es auch diese Verteilungsschwierigkeiten nicht geben. Und wenn die Menschen auch nicht gezwungen sind, kreuz und quer durch die Stadt zu ihrer Arbeitsstätte fahren zu müssen, dann wird auch vieles einfacher. Sie haben mehr Zeit, es gibt weniger Verkehr, es gibt weniger was. versorgen, sondern weil sie Beispiele sind, wie es anders gehen kann. Die Menschen müssen nicht diese Beispiele eins zu eins nachempfinden, sie müssen ihren eigenen Weg finden, aber sie müssen sehen, dass es anders geht und sich trauen, vielleicht nicht zehn Schritte in diese Richtung zu gehen, sondern nur ein, zwei, drei Schritte. Das ist das Problem, was wir am meisten haben. Die Leute haben die Fantasie verloren oder die Möglichkeit sich vorzustellen, wie es anders geht, wie es ohne Miete, ohne Mietvertrag gehen kann, ohne große Wohnungskonzerne den Markt beherrschen, dass man überhaupt nicht mehr darüber nachdenkt, warum man Miete zahlen sollte. Das ist eine der Grundprobleme, die wir haben. Und diese Fantasie zurückzubringen und Möglichkeiten im Kleinen zu zeigen, wie es anders gehen kann, ist die wichtigste Aufgabe solcher Projekte, die jetzt die Kolleginnen und Kollegen aufgezählt haben. Danke, das war auch noch mal ein guter Hinweis, gerade wenn man in der, im, im Anblick der Lage ein bisschen verzweifelt, wie man eigentlich diesen ganzen Wohnraum ähm, regeln soll. Bevor ich zu dem großen Konflikt, oder vielleicht ist es auch eigentlich gar kein Konflikt, Stadt und Land, Stadt oder Land ähm, komme, auf den, glaube ich, alle schon so ein bisschen warten, ähm, ich, habe ich noch eine Frage an Stefania. Und zwar geht es ähm, ja auch ganz viel, du bist ja Architektin, und es geht ja auch ganz viel äh, um die Frage, wie wird eigentlich Wohnraum gestaltet? Ne? Es ist ja jetzt auch zum Beispiel ganz oft das Problem, dass ähm, Leute, die früher mit ihrer Familie ihr Eigenheim irgendwo hatten, sind da jetzt alleine oder zu zweit auf 200 Quadratmetern und nutzen einen unglaublich großen Raum. Das wird ja immer wieder, es gibt ja auch so Beispielrechnungen, wie viel Wohnraum darf man überhaupt haben und wie wird es? Was werden so die großen Herausforderungen der Architektur? Denkst du, wir werden zurück zur Großwohnsiedlung kommen oder sind Tiny Houses die Zukunft? Gute Frage. Nein, ich denke nicht, zum das mal vorwegnehmen. Ich glaube nicht, dass Tiny Houses die Zukunft sind. Ich denke, sie sind eine nette Ergänzung. Ähm, ich hoffe, dass es eine bunte Mischung wird. Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon viel angesprochen. Ähm, verschiedenste Wohnformen sollten auch in Zukunft möglich sein und ähm, äh, ja, gefeiert werden. Ähm, ich, ich hoffe vielleicht, dass irgendwann so dieses Modell, das was es jetzt gerade angesprochen hat, so ich sag mal, die, die, die Kleinfamilie, die Kleinstfamilie, oder ähm, so wie wir, man sich das so idealerweise vorstellt. Natürlich Mama, Papa und die Kinder. Ich hoffe, dass das irgendwann der Vergangenheit angehört, dieses Modell, dass man darüber hinwegkommt, respektive, dass diese Familien, wie auch immer die Konstellation sein mag, dann einfach Teil sind dieser größeren Nachbarschaft, dass das gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Und ich glaube vielleicht ja an dieser Stelle eine, eine Bemerkung, ja, als, als Architektin ähm, wünsche ich mir natürlich, dass auch ähm in Zukunft, vielleicht, ja, dass wir uns bewusst werden, dass wir weniger bauen müssen. Also, ich meine, wir leben jetzt in zwei Ländern, wo ich glaube, es extrem viel ähm, relativ hochwertige Bausubstanz schon gibt, oder? Und ich denke, und viele Beispiele, über die wir jetzt gesprochen haben, oder wenn ich von, ich glaube, das Syndikat ist dann schon ein Schritt weiter. Ich glaube, ihr kauft viel, auch bestehende. Liegenschaften auf und so. Und das finde ich wahnsinnig spannend und toll und wichtig. Ähm, ich glaube, da hinken wir in der Schweiz eher ein bisschen hinterher. Ähm, ähm, ich denke, dass wir einfach mit den bestehenden äh, als Architektinnen und Architekten ähm, arbeiten müssen und darin neue Wohnformen etablieren ähm, und schaffen. Und auch daran denken, dass es in die neue Wohnform sich vielleicht nicht nur in der räumlichen Disposition einer Wohnung abbildet, sondern einfach auch darüber hinaus über die, über die Gemeinschaft, über die Nachbarschaft, über also Dinge, die man nicht sieht oder aber die man halt lebt und die das Leben ähm, eigentlich wahnsinnig viel äh, lebenswerter machen. Also ja, in meiner Vorstellung bitte nicht einfach. Äh, neues Projekt nach neuem Projekt nach neuem Projekt. Ich finde, das geht in eine falsche Richtung. Ich denke, mit dem arbeiten, das, das hier ist und daraus neue Projekte machen, das wäre für mich ein Wunsch, der sich noch in Zürich, in, in meiner Bubble, in der ich hier lebe, noch ein bisschen wenig, zu wenig abbindet. Also es gibt ein zwei Projekte, die man kennt, wo es eben darum, wo, wo Menschen, ähm, Gruppen, ganze Blöcke äh, Genossenschaften gemacht haben, aber das ist wirklich eine, eine Minderheit. Das meiste, die Projekte, die hier in Zürich so groß gefeiert werden, das, die meisten sind äh, Neubauprojekte, die sicher auch spannend und gut sind. Aber ich finde, der Fokus sollte in eine andere Richtung gehen. Zuhören. Und ich finde auch das, was äh, Rusbe gesagt hat, eigentlich noch ein guter Punkt von wegen Verteilung und so. Ich glaube, das Problem, das wir jetzt haben, das hängt ja mit dem heutigen System und mit der heutigen Ungleichheit, die überall herrscht. Also das haben wir uns ja selbst geschaffen. Oder? Das kommt dann zu so absurden Situationen, dass es in Zürich Genossenschaften gibt, die versuchen, das alles möglichst gut zu machen. Und dann sagen wir, wir wollen die Gesellschaft spiegeln mit unseren MieterInnen. Ähm, was dann zur Folge hat, dass sie dafür wieder angekreidet werden, weil sie quasi die Mieterschaft orchestrieren. Also es ist ja, ich glaube, es ist einfach, ich hoffe, dass wir irgendwann so weit sind, dass man, dass das kein Problem mehr ist. Ich glaube, das ist ein Problem von diesen Projekten im heutigen, in der heutigen Gesellschaft. Wollte ich noch ergänzen zu, okay. seinem, zu ja. seiner Aussage. Also Neustart Schweiz heißt nicht Neubau Schweiz, sondern... Ähm, Bitte okay. nicht. <lacht> Hilfe. Okay. <lacht> Gut, okay. Ähm, wir kommen jetzt zu der Frage aller Fragen. Werden wir in Zukunft auf dem Land wohnen oder in der Stadt? Äh, Christoph, du bist ja Ökodorf Sieben Linden, ihr baut da eure Dorfstruktur auf. Warum wohnst du nicht in der Stadt? Oder was sind deine Gründe für das, für das Dorf? Denkst du, da liegt die Zukunft? Und denkst du, schüttelst du den Kopf, wenn sich alle in Berlin um die Wohnung kloppen? Ja, letzteres auf jeden Fall, klar. Also natürlich ist, liegt die Zukunft in beiden, also sowohl in Städten wie auch in, auf Dörfern leben, je nachdem, was der Wunsch ist. Und beides hat ja auch äh, eine Qualität und ich genieße es zum Beispiel immer mal wieder auch ein Wochenende, um in der Stadt zu sein. Und gleichzeitig genieße ich einfach sehr die Natur hier, das, äh, das naturnahe Leben hier äh, im, im Dorf und auch die kleine, kleinteiligeren und für mich auch klareren Strukturen, mit welchen Menschen wohne ich eigentlich zusammen so. und mit wem habe ich zu tun. Und also wir haben es jetzt zum Beispiel in dem Ökodorf im Laufe der 23 Jahre, die es jetzt gibt, geschafft, auch eine Struktur aufzubauen, wo relativ viel Arbeit hier vor Ort ist. Also es ist ungefähr 50 Prozent der Arbeitskraft von den Erwachsenen ist hier vor Ort. 30 Prozent arbeiten außerhalb und 20 Prozent ist Rente und Transfereinkommen. So sehr wenige konkret nur arbeitslos gemeldet. So. Ähm, und ähm, also das ist schon tatsächlich, glaube ich, wenn man so in der Zukunft äh, sich jetzt rein, rein sortiert, ist es ähm, auf der einen Seite total wichtig, äh, gar nicht oder nur noch sehr wenig zu bauen tatsächlich also in dem Sinne sind wir auch kein Modellsiedlung wir muss mal ganz äh, kritisch auch zu so sagen wir bauen hier neu und das ist eine Modellsiedlung wie kann man wohnen und das finde ich auch okay und gut aber das was äh, wir bundesweit haben dass jedes Jahr zigtausend neue Wohnungen gebaut werden gleichzeitig Menschen also dass gleich ganz unheimlich viel Leerstand gibt gerade vor allem Altbauleerstand Menschen eben eine Zwei-Dritt-Wohnung als Rendite haben ähm, das macht ja keinen Sinn, das macht ökologisch und auch ökonomisch überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Lösung, wie Menschen eben in dem bestehenden Alt-, also Leerstand oder in den bestehenden Bauten gut zusammenwohnen, zusammenwohnen können und das ist sozusagen zum einen auf der politischen Ebene natürlich äh, Maßgaben, also wie zum Beispiel eine äh, Verwaltung, äh, eine Dorfverwaltung oder eine Stadtverwaltung, die eben Familien äh, ein zusätzliches äh, Geld äh, gibt, wenn sie eben in einem bestehenden Altbau ziehen, anstatt irgendwo am Stadtrand äh, neu bauen zu wollen. Also sozusagen also eine, eine Anreiz dafür zu schaffen, wie aber auch einfach so eine ich würde mal sagen, Kultur einer Gemeinschaftlichkeit, die es quasi auf allen Ebenen ja eigentlich braucht, nicht nur beim Bauen, aber die sozusagen dazu führen kann, dass dann eben auch in einem Altbau, in dem früher eben eine vier-, sechsköpfige Familie gewohnt hat, jetzt nur noch eine Person drin wohnt, weil alle anderen ausgezogen oder gestorben sind, dass dort eben auch wieder andere Menschen einziehen und es sozusagen eine Form des Zusammenlebens gibt, die keinen überfordert. So. Und ähm, also von daher braucht es da auf jeden Fall äh, ein Umdenken. Ich glaube, das ist auf, äh, auf ökologischer Ebene und auch auf sozialer Ebene nicht möglich, dass die Städte immer weiter wachsen, sondern wir äh, brauchen Konzepte für mehr De Dezentralisierung und kleinräumigere Strukturen. Ja. du hast gesagt, Berlin ist die kleinste Stadt, in der du gewohnt hast. Also du denkst, da ist noch Luft nach oben. Und genau, wie siehst du das? Wird die Zukunft eher in den Städten liegen? Nein, das ist jetzt, das war zwar wahr, aber ich bin jetzt nicht so verbohrte Großstädter. Ich weiß, dass Großstädte sehr wichtig sind, vor allem, weil dort bestimmte, wenn es vernünftig gewirtschaftet wird, dann bestimmte Ressourcen effizienter äh, verwendet werden können. Aber das, was äh, wir jetzt gehört haben von, äh, von diesem Projekt auf dem Land, ist es ja so, dass es äh, ökologisch angelegt ist. Das ist ja jetzt nicht dort. so, Leute sind auf Land gezogen und pendern dann 100 Kilometer alle jeden Tag in die Stadt. und dann. Äh, also es ist keine Vorortsiedlung. Ich glaube, dass es verschiedene Formen geben wird, vor allem, weil ja auch die technologischen Möglichkeiten uns erlauben, anders zu arbeiten. Natürlich können nicht 90 Prozent der Menschen Homeoffice machen. Die, die es machen können, sind auch in gewisser Weise privilegiert, aber es gibt diese Möglichkeit eben. Und man kann eben auf dem Land wohnen und dann muss man vielleicht nur einmal die Woche in die Stadt oder einmal im Monat und dann kann man von da aus arbeiten. Können nicht alle Leute, aber durchaus ein äh, großer Teil der Leute. Und das andere ist natürlich, dass es in der Stadt riesige Ressourcen gibt. Ähm, äh, an, äh, in Berlin wurde in den letzten 150 Jahren so viel gebaut und die äh, Bausubstanz ist ja äh, größtenteils noch da, auch wenn unsinnigerweise teilweise vor zehn Jahren noch abgerissen wurde, weil man geglaubt hat, äh, man braucht das nicht. Das ist halt im Kapitalismus so, sobald man äh, äh, eine der Sachen nicht braucht, macht man es kaputt und fünf Jahre später muss man es wieder aufbauen. Aber die Verteilung des Wohnraums in der Stadt ist analog zu, äh, zur Verteilung des äh, Vermögens äh, in der Gesellschaft natürlich ähm, ungerecht. Es gibt ältere Menschen, die wohnen in große Wohnung, wollen aber auch da wohnen bleiben. Die wollen eben nicht umziehen. Es ist für alte Menschen auch schwierig, umzuziehen, neue Umgebung. Sie trauen sich aber auch nicht, mit jemandem zusammenzuwohnen, weil sie diese Wohnmöglichkeiten, diese Wohnformen gar nicht kennen. Da muss es auch staatliche Hilfe geben, also öffentliche Hilfe, ob es jetzt staatlich oder anderweitig öffentlich ist, dass das begleitet wird, dass zum Beispiel eine Studentin da wohnen kann, aber nicht einfach da reinkommt, sondern eine Vorbereitung dafür gibt. Und es gibt auch Menschen, die hier zwei, drei Wohnungen haben, die sie leer stehen lassen klassische äh, Opernwohnung, nennt man das heutzutage. Man kommt drei Wochen im Jahr äh, nach Berlin, um in die Oper zu gehen oder in ein Theater oder Museum um den Rest des Jahres es äh, leer stehen. Der Wert der Immobilie steigt eh und äh, vermieten äh, ist ja nur Stress. Ähm, da muss man einfach mit Gesetzen das Ganze begegnen. Und äh, Stefanie hat natürlich recht, äh, wenn wir jetzt immer bauen, bauen, bauen, sagen, dann verbrauchen wir eine unglaubliche Menge an Ressourcen, an Flächen und es bringt am Ende auch nicht viel mehr, wenn das nicht das Richtige gebaut wird. Ich bin für, durchaus, wir bauen im begrenzten Umfang mit, mit gezielte, welche Wohnungen, welche Formen, wo gebaut wird. Und andererseits müssen wir auch darüber reden, warum Wohnungen in bestimmten Städten leer stehen, auch kleinen Städten, weil es da einfach keine Infrastrukturen, keine Arbeitsplätze gibt. Solange es das da nicht gibt, dann ziehen die Leute auch nicht massenhaft dahin. Also es ist ein ges gesamtgesellschaftliches Problem. Ich sage nochmal einen schönen Spruch, was mir früher ähm, äh, mal eine meiner Professoren an der Uni gesagt hat, der immer spottig gesagt hat, äh, äh, große Veränderungen sind in seit dem Bauernkriegen nur noch aus den, äh, von den Großstädten ausgegangen. Das stimmt heute nicht mehr. Also, der Sturm auf die Bastille könnte nur in Paris passieren und nicht in einem malerischen Dorf an der Loire. Das stimmt, aber heutzutage hat sich das auch geändert. Äh, die Leute, die auf dem Land sitzen, sind genauso gut informiert, wie die Leute, in den, die in der Stadt sitzen. Äh, und deshalb glaube ich, dass dieser Gegensatz Stadt und Land sich äh, minimieren wird. Nicht aufgehoben wird, aber minimieren wird, weil die Informations, äh, äh, Zugangsmöglichkeiten zu Informationen heutzutage anders sind als es äh, vor 100 oder 200 Jahren war. Stefania hat gerade so, ähm, ich nehme mich gleich dran, wir reden. Stefania hat nur gerade so skeptisch geguckt. Ähm, wo siehst du die Zukunft? Du siehst sie schon ziemlich in der Stadt, oder? Ähm, ja. ja, ich sehe sie schon ziemlich in der Stadt. Das heißt aber nicht, dass ich hier Lebensentwürfe wie die von Christoph ausschließen würde. Ganz und gar nicht. Aber ähm, ich denke, ähm, ich stelle mir da eher so etwas vor, eigentlich dass ich, also ich habe skeptisch geschaut wegen deiner Aussage, Rusb. Ähm, dass sich die Unterschiede aufheben werden. Ich spreche jetzt wieder aus einer Schweizer Perspektive. Wir haben ja immer mit der Zersiedlung zu kämpfen, so ein, ein wunderbares Wort, das seit, keine Ahnung, 30 Jahren in der politischen Landschaft rumschwirrt. Und irgendwie wird es nie besser. Es wird geklotzt überall und überall kommen die Einfamilienhäuschen. Ähm, ich sage jetzt mal, in meiner utopischen Vorstellung von einer Stadt 2048, vielleicht von Zürich, 2048 wird für die Stadt tendenziell noch ein bisschen dichter, weil wir in der Schweiz sind, sind wir noch nicht so dicht, also ganz und gar nicht. Wir haben zwar immer Angst vor Dichte, aber ich verstehe nicht genau, warum. Wir haben ja kaum Hochhäuser und höhere Blockränder als irgendwie, keine Ahnung, sechs Geschosse, also ähm, das verstehe ich nicht, aber ich würde sagen, tendenziell aus meiner Perspektive vielleicht die Stadt ein bisschen verdichten, gesund, wo äh, möglich, sicher, was ihr auch angesprochen habt, ähm, bessere Verteilung von Infrastruktur, von kleinen Läden, dass man nicht mehr über die die, durch die ganze Stadt rennen muss oder in die Stadt rennen muss, um sich irgendetwas besorgen zu können. Ich glaube, diese Funktionsteilung, das ist ein Relikt aus der Moderne, das wir irgendwie hinter uns lassen müssen. Ähm, und dass es dann auf dem Land, sage ich mal, vielleicht auch Orte gibt, die irgendwann hier verlassen, wenn, also vielleicht, wenn irgendein Dorf wirklich schon halb verlassen ist und nicht mehr zum Leben erweckt werden möchte, vielleicht ist das auch okay, ich weiß es nicht. Ähm, ähm, aber auf jeden Fall sehe ich das eher so, dass ich das vielleicht ein bisschen Fokus auf die Stadt, ähm, ein bisschen ähm, weg vom Land, weil ich denke auch, es muss ja eine, eine Antwort sein, die in unserem Verständnis wieder von Neustadt Schweiz, ähm, die muss ja, ich sage mal, global gedacht werden. Und da wohnen doch schon ziemlich viele Leute in, in Großstädten oder Großstadtregionen. Und wenn man Antworten auf unsere Krisen finden will, dann muss man ja irgendwie da ansetzen, wo die meisten Leute sind. Das ist so ein bisschen unsere, äh, unser Ansatz. Ähm, aber vielleicht noch mal etwas zum Wohnen auf dem Land, was wir jetzt nicht angesprochen haben. Neben Arbeit ist ja natürlich auch die Ernährung ein wichtiges Thema, habt ja auch einen ganzen Strang dazu hier am Kongress. Und das sehen wir natürlich auch als wichtigen Teil unseres Modells, dass man wie die Städte auch auf vernünftige, sinnvolle Weise mit dem umliegenden Land verbindet. Also dass man wie so, ich spreche jetzt, ich bringe mal, ich lege mal noch den Begriff solidarische Landwirtschaft auf den Tisch, oder dass man wie so ein bisschen die Genossenschaften oder Miethäusersyndikat oder Vereine, Nachbarschaften in der Stadt auch etwas mit dem Land zu tun haben ähm, auf irgendeine sinnvolle Art und Weise, also dass man ein bisschen lernt, woher kommt meine Nahrung, vielleicht mal dahin geht und da arbeitet, vielleicht auf dem Land Ferien macht, vielleicht komme ich dann mal zu Christoph ähm, ins Dorf, zwei Wochen Ferien machen und er kann nach Zürich in die Wohnung kommen und hier zwei Wochen Ferien machen, also irgendwie so, dass man wie so diese Beziehungen auch pflegt und dass äh, vielleicht die gegenseitigen Lebensmodelle auch zu schätzen weiß irgendwie und so, äh, ja. Das so viel von meiner Seite zum Thema Stadt oder Land. Danke. Ähm, Im Mietzäuser-Syndikat gibt es ja beides oder alles Mögliche, sagen wir so. Ne? Es gibt äh, die Neubauprojekte auf dem Land, es gibt die ähm, Großwohnprojekte in der Stadt. Mary hat sich auch gerade zu dem Thema gemeldet. Was Entschuldigung deine... für die Übung. Für die, für die, für die, ja, <lacht> ich verstehe wahrscheinlich immer noch zu wenig, um was es genau geht, aber vielleicht kannst du mir das ja mal ganz genau erklären. Genau, es gibt da sehr sehr vielfältige Projekte und das, was Stefania gerade angesprochen hat, diese Pflege von den Stadt-Land-Beziehungen, die findet da auch schon statt. Ich merke immer wieder, wie privilegiert ich bin, hier in Leipzig zu leben. Wir sind auch angebunden an die Roten Beete, das heißt, unser Gemüse kommt von einer solidarischen Landwirtschaft außerhalb von Leipzig, von einem, von einem Dorf, wo wir auch regelmäßig mitarbeiten und unsere Kinder ziemlich genau wissen, wo ihr Gemüse herkommt. Das ist wichtig und das ist auch eine große Lebensqualität, die ich so zu schätzen weiß. Das zu unterstützen, finde ich finde ich total sinnvoll und das auch weiter, weiter zu tragen, auch in andere Regionen. Ich wollte noch was ergänzen, was mit dem Thema zu tun hat, statt Neubau doch lieber die bestehenden Bauten, die schon da sind, zu nutzen. Also wir haben ja da alle, Lina auch, gut Erfahrung mit gesammelt, so eine, so eine alte Hütte, die jahrelang, jahrzehntelang leer stand, wieder, wieder zum Leben zu erwecken, mit viel Eigenleistung. Und ähm, da wurden uns immer wieder Steine in den Weg gelegt, auch vom Denkmalschutz. Jedes Haus braucht ja auch äh, eine Baugenehmigung, und da ist es eben auch so, dass der Denkmalschutz da immer mit zu sprechen hat. Das ist im Übrigen nicht nur ein Problem, was es in der Stadt gibt. Wie sieht es aus? Können wir unsere, ähm, also die, die Grundrisse, die jetzt nicht für unsere Gemeinschaft geeignet sind oder wie wir leben wollen, nicht so geeignet sind, können wir die ganz unkompliziert verändern? Da hatten wir ganz, ganz lange Diskussionsprozesse. Ich finde, da sollte es so sein, was drin ist, alles, was statisch okay ist, darf gemacht werden und darf umgebaut werden und muss nicht erhalten werden nur um des Denkmalschutzwillens. Und das Projekt, was ich mit aufgebaut habe, das konnten wir im Übrigen nur machen, weil wir von der Stadt auch eine großzügige Unterstützung in Form einer Höhenförderung bekommen haben. Das heißt, wir haben die gesamte Fassade, die Fenster, das Dach, auch inklusive Dämmung und neuem Putz zu 40 Prozent gefördert bekommen von der Stadt. Da steckt natürlich auch ein Interesse drin, die Straße, in der wir wohnen, wieder zu beleben. Aber das hat uns letztendlich geholfen, dieses Projekt überhaupt realisieren zu können. Solche Modelle bzw. solche finanziellen Anreize sind gerade für Projekte in der Stadt, wo es immer teurer wird, sehr, sehr hilfreich. Auch Baukosten steigen, aber nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land. Ich komme aus einer Region, aus Thüringen. Da gibt es keine Großstädte, da gibt es nur Dörfer und kleinere Städte und mittlere Städte. Und meine Eltern, die leben in einem 500-Einwohner-Dorf, sehr idyllisch, mit viel Wald ringsherum. Ich gehe da sehr gern hin zum Urlaub machen. Und die haben auch das Problem mit Neubau. Da entsteht gerade wieder ein riesen Neubaugebiet, weil die Leute tatsächlich da bleiben wollen, weil es denen dort gefällt. Und im Dorf selber stehen 40 wunderschöne Fachwerkhäuser leer, aus dem Grund auch wieder des Denkmalschutzes, weil die dort nicht ausbauen dürfen, wie sie das wollen. Die dürfen die Innenräume nicht verändern. Und ich finde, das ist dann wieder eine politische Entscheidung, auch da was zu verändern, was auch äh, innerhalb der Kommunen recht unkompliziert dann auch unterstützt werden kann, was aber nicht passiert, weil es dann eben heißt, ne, die sind doch aber schon seit 500 Jahren so. Hm, ja, aber die Lebensentwürfe sind doch andere geworden und auch Lebensumstände. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, auch in der Beziehung nochmal politisch zu arbeiten und da Dinge zu öffnen, dass Leute auch wieder eher bereit sind, diese alten Häuser tatsächlich wiederzubeleben und eben nicht neu zu bauen. Das genau. finde ich einen wahnsinnig guten Input. Nur, und vor allem nur, weil es 500 Jahre schon so war, das ist ein Dokument. Mhm. Ich habe neulich ein sehr schönes Zitat gelesen. Der, äh, der gefährlichste Satz, für die Welt ist, das haben wir immer schon so gemacht. Stimmt es einfach nicht. Es stimmt einfach nicht. <lacht> aber ich höre das auch ganz oft. Und ich denke, die Denkmalpflege ist finde ich ein gutes Stichwort. Ich glaube, da muss, ja, das ist, da sind wir jetzt alle keine Expertinnen, aber irgendwie müsste auch da ein Umdenken stattfinden oder die Frage, was wie pflegt man ein Denkmal richtig, wenn du, also das ist, äh, wenn du es einfach musealisierst und dann, so wie du sagst, steht es einfach da und verstaubt ja. vor sich hin, ja. dann bringt das ja schlussendlich niemandem etwas. Aber dann ist die Frage eher, es ist doch wichtig, dass es weiter genutzt wird, vielleicht also eine Umnutzung, eine neue Funktion, in, die dann natürlich auch einen Umbau mit sich bringen muss, dem sollte doch eigentlich nichts äh, im Wege stehen. Also da würde ich mir auch wünschen, ich glaube, das ist in der Schweiz auch nicht die so lustig, dass man da ein bisschen ein unverkrampfteren oder ein anderes Verständnis von Denkmalpflege bekommt, oder dass es nicht mehr einfach so bewahren und schützen, sondern hat auch naja, leben, eher, oder? Also, vom ja vom sozialen ausdenken und tatsächlich vom Menschen ausdenken, der ja in den, also die Häuser sind ja für Menschen <lacht> gebaut und die Menschen bauen ja nicht die Häuser, damit die schön aussehen und dastehen. Also ich glaube, das wird immer mal ein bisschen umgekehrt. Das ist ja und, ja. Und einfach schön aussehen, das reicht ja auch. Super. <lacht> okay, also wir brauchen mehr Flexibilität, was auch den Umbau von Häusern ähm, angeht. Ähm, ich habe jetzt noch mal eine ganz andere Frage an euch. Die richtet sich auch an euch eigentlich alle. Ihr könnt ähm, alle darauf antworten. Die Projekte, die wir gerade besprochen haben, sind ja alle entweder lokal oder beschränken sich auf die Bundesrepublik oder Neustadt Schweiz so ein bisschen drüber hinaus. Es ist aber, Wohnen ist ja aber nicht was, was sich nur in. Äh, in unseren Städten, Dörfern in Deutschland und in Europa abspielt. Die Frage ist, ähm, habt ihr auch eine globale Utopie oder sind eure Projekte übertragbar auf Lagos, Ho Minh City oder irgendwelche Dörfer in Sibirien? Also wie ähm, seht ihr da die Zukunft oder was muss da passieren? Also ich fühle mich jetzt natürlich angesprochen. Ich weiß nicht, ob es deine Absicht war, Lina, <lacht> weil, also wenn ihr euch ein bisschen mit Neustadt Schweiz mal auseinandersetzt, dann merkt ihr, seht ihr, seht ihr ziemlich schnell, ähm, die Nachbarschaft ist eigentlich nur, das ist ja das kleinste Modul, in dem wir denken und das ist eigentlich, denke ich, da, wo, wo die Utopie schon am nahesten nächst, am bei der Realität ist, respektive zum Teil sie vielleicht auch schon umgesetzt ist. Ähm, aber wir, also wir, der Maßstab geht eigentlich bis ins globale und dann wird es dann bei uns immer ein bisschen utopischer. Ähm, natürlich, oder die Staaten schaffen wir auch gleich ab und dann teilen wir alles auf in neue Territorien, ähm, wo sich alle auf Augenhöhe begegnen. Ähm, aber ähm, was will ich sagen? Ja genau, also die Idee von diesem Modell ist eigentlich, also es ist uns ja völlig klar, wir Einmal wir, wir sprechen aus einer extrem privilegierten Situation, wo extrem viel funktioniert, wo schon viel passiert ist und so weiter und so fort. Und trotzdem denken wir, es muss irgendeine Art von Modell geben, die, welches auch an anderen Orten reproduziert werden kann. Das heißt aber nicht, dass es eins zu eins so aussehen muss oder kann, wie es hier aussieht aussieht. Natürlich nicht. Aber wir denken, so die, die groben äh, Rahmenbedingungen von irgendwie, ich sage jetzt mal, ich bringe wieder die 500 Menschen, weil da kann man sich mehr oder weniger gut organisieren. Das hat schon die Geschichte ähm, gezeigt. Lina, du hast das ganz am Anfang angesprochen, woher wir das haben. Also das ist, ähm, äh, da wurde mal in die Geschichte zurückgeschaut und geschaut, wie haben sich Menschen organisiert. Mary, du hast gerade gesagt, ein 500 Personendorf, wo deine, äh, äh, deine Eltern leben, also so diese Größe ist einfach eine ungefähre Annahme. Nicht so viel Platz brauchen und sich selbst verwalten. Das sind einfach so ein paar, paar Punkte, die wir denken, ähm, die sollten auch in anderen Kulturen ähm, umsetzbar sein. Natürlich können wir nicht für andere sprechen, aber es ist einfach vom Gedanken her, ähm, wäre es natürlich spannend, wenn sich äh, ähm, Menschen aus anderen kulturellen Hintergründen äh, von anderen Kontinenten diesen Ideen annehmen würden, sie auch kritisch hinterleuchten würden und uns vielleicht auch zurückspielen, was funktioniert für uns, was funktioniert nicht. Ähm, ähm, und da hatten wir auch schon spannenden Austausch ähm, mit, äh, mit Leuten aus, von anderen kulturellen Hintergründen, die unsere Texte übersetzt haben und dann aber zum Teil auch, kritisch hinterfragt haben, was wir dann geschrieben haben. Und so denke ich, wie muss es ein Austausch sein? Aber äh, die Idee ist eigentlich schon so ein bisschen, auch wenn das utopisch ist, dass so die gewisse Rahmenbedingungen, die sollten eigentlich überall auf der Welt funktionieren können. Ähm, ja, vielleicht. Äh, so viel zum globalen Maßstab. Aber ja, der ist sehr utopisch. Ja. Vielleicht kann ich da einfach gerade mal anschließen. Also wir sind ja ähm, organisiert in dem Netzwerk Gen. Das ist das Global Ecovillage Network. Ähm, offiziell gibt es seit 30 Jahren, das auch international. Und es gibt immer wieder Treffen ähm, zwischen den Menschen, die in verschiedenen Ökodörfern wohnen. Und da haben wir auch erfahren von einer Initiative, die in dem Senegal war in Afrika, dass äh, Menschen dort angefangen haben, ihre Dörfer so ein bisschen umzubauen, ökologischer zu gestalten, also mehr Selbstversorgung zu machen. Und das hat der, haben Menschen im, sozusagen auf der Verwaltungs- oder sagen wir Regierungsebene sagen wir Regierungsebene in Senegal mitbekommen und fanden das interessant. Und dann ist in so einem gemeinsamen Prozess von GenAfrica und dieser Regierung in Senegal ähm, diese Idee entstanden, die Hälfte der dort bestehenden Dörfer zu Ökodörfern umzubauen. So, also, Das heißt, es gibt einfach ganz konkret diese Möglichkeit und natürlich auch sehr individuell, weil auch in Südamerika gibt es einfach, es ist einfach andere Kulturen auch teilweise, wo das eben, wo es andere Lösungen für braucht. Aber so diese Idee von äh, selbstversorgenden Dörfern eher Richtung selbstversorgenden Regionen auch, also man kann das sicher auch nicht komplett nur als, als einzelnes Dorf so betrachten, ähm, das gibt es einfach äh, weltweit, noch sehr äh, klein auch tatsächlich, ähm, aber ähm, ja, das, das erlebt und da, da gibt es auch einen regelmäßigen Austausch einfach über diese Plattform von Jen. Darf ich gleich? Ich würde da gleich mal anschließen. Ich würde da widersprechen, dass das noch sehr klein ist, sondern dass das wieder sehr klein ist. Ich habe Anfang des Jahres einen Freiwilligendienst in Bolivien gemacht. Und äh, war da auch in der anderen Region unterwegs und hat mir viel erzählen lassen von den indigenen Menschen dort, äh, wie sie sich organisieren, wie das ähm, aber auch früher sozusagen war, wo sie gern wieder hin wollen. Und da war das eben auch mit dieser regionalen Versorgung. Das eine Dorf hat das angebaut, das andere Dorf hat das angebaut, das dritte Dorf hat jenes angebaut. Und es fand ein Tauschhandel statt, ohne miteinander über Geld zu handeln. Also das hat ganz gut auf Geg also das Prinzip der Gegenseitigkeit, war dort das Prinzip des Handelns bzw. das Prinzip des Lebens und wo sie auch gerne wieder hinwollen, was allerdings durch kapitalistische Interessen immer wieder kaputt gemacht wird. Wir können auch nach Mexiko in die Chiapas-Region gucken, wo das auch gut funktioniert, wo basisdemokratische Prozesse auch Leben gut organisieren können und wo wir ganz viel lernen können von Ihnen. Also ich würde nicht immer von diesem eurozentristischen Bild ausgehen und sagen, okay, wir haben hier ein ganz tolles Modell, was wir übertragen können, sondern auch gucken, was können wir mitnehmen an ähm, auch an Organisationsmodellen aus anderen Regionen der Welt. Das finde ich nämlich äh, ganz ganz bereichernd und sehr sehr sinnvoll. Das geht natürlich nicht, weil wir im Kapitalismus leben, also nicht so einfach. Aber den müssen wir halt dann früher noch abschaffen. Also das wäre auch so eine Utopie, ein großes Ziel, ähm, was ich habe. Und noch eine Sache zu mir, zur Es gibt hier auch eine AG international. Ähm, weil wir auch immer wieder Anfragen bekommen äh, aus anderen Ländern, aus Tschechien, aus, ähm, aus Serbien, aus Italien, aus Spanien äh, und aus Österreich. Da gibt es übrigens jetzt das Modell äh, des mietzursatz auch auf Österreich äh, übertragen, das Habitat in Linz gibt es da. Und es wird immer wieder versucht, dieses Modell, was ja speziell auf Deutschland, auf die Rechtsverhältnisse hier ausgelegt ist, zu übertragen in andere Länder. Das ist nicht ganz einfach und es braucht viel, viel juristisches Wissen um das äh, so umzusetzen, dass es auch gut funktioniert, aber diese Prozesse laufen auch so, weil die Idee einfach gut ist. Wie ist das mit Enteignung? Gibt es? Äh, ist das ein, gerade ein globales Phänomen, dass es überall ähm, aus dem, dass es überall gemacht wird oder versucht wird umzusetzen? Oder das, wie erlebt äh, ihr das? Die Frage der Enteignung der Gesellschaft ist äh, ein äh, eine Diskussion, die natürlich in entwickelten kapitalistischen Ländern vorkommt, weil nur dort diese Großkonzerne in diese Form gibt. Aber die Frage des Eigentums an Grund und Boden vor allem, das ist eine globale Frage. Und das diskutieren wir auch. Also wir haben, keine Ahnung, glaube 30, 40, aus 30, 40 Ländern Presseanfragen, aber auch Aktivistenanfragen gehabt. Und wir haben natürlich mit denen jeweils unterschiedlich diskutiert, je nachdem, wie die Problemlage da war. Wir haben aus Südkorea Leute gehabt, die gesagt haben, unsere Häuser halten alle nur 20 Jahre, nach 20 Jahren wird alles abgerissen, neu gebaut. Das ist sozusagen der Zyklus. Nicht, weil die Häuser sonst nicht halten würden, sondern weil das profitabler ist. Wir haben Leute aus eben südamerikanischen Ländern gehabt, die gesagt haben, da ist noch ein Rest von gemeinwirtschaftlichen Verständnis da, obwohl das kaputt gemacht worden ist. Aber die haben noch eine Tradition und darauf können sie aufbauen, wenn sie sagen, zumindest Grund und Boden sollte in gemeinschaftlichen Eigentümern sein und nicht privatisiert werden. Das ist der Unterschied. Und ich glaube, das ist auch ein gegenseitiges Lernen voneinander, je nachdem, in welchem Bereich, welche Gruppe, welches Land etwas weiter ist. Und man muss sich auch denken, dass vor 200 Jahren auch in Europa dieser gemeinschaftliche Bewirtschaftung von Boden gab, was kaputt gemacht wurde, absichtlich auch kaputt gemacht wurde. Äh, Almende, was äh, äh, ist ein Begriff dafür? Und das auch eine der Grundlagen der Entstehung des Kapitalismus war, erstmal die Gemeindwirtschaft kaputt zu machen. Und wenn wir den Kapitalismus abschaffen wollen, dann müssen wir die Idee der Gemeinwirtschaft auch wieder populär machen. Also nicht nur im Bereich Wohnen und nicht äh, im, nur bei Besitz von Grund und Boden, aber das ist eine der grundlegenden Sachen, wo wir diese Idee populär machen wollen. Und ich glaube, auf diese Grundlagen kann man das auch global diskutieren. Ob jemand in Kalkutta an Wohnungslosigkeit leidet oder in Toronto, dass äh, private Interessen eine gerechte Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum verhindern, das ist für alle klar definierbar und auch erläuterbar und dass man dagegen ankämpfen muss. Okay, also Grund und Boden ist ein ganz wichtiges Thema. Ich möchte nochmal alle, die jetzt zugucken, einladen, auch gerne Fragen zu stellen in den Chat. Das wird dann über Umwege an uns weitergereicht und ich werde die dann an euch weitergeben. Es gibt ja auch schon eine, die, ja, das ist gibt es Tipps, wie man spannende Wohnprojekte findet? Also habt ihr da vielleicht irgendwelche Hinweise oder soll ich einfach auf gängige Suchmaschinen verweisen? Na, es gibt einmal ähm, Eurotopia, das ist ein Buch, äh, das äh, alle paar Jahre neu aufgelegt wird. Da kann man sich auf jeden Fall sich darüber einfach mal informieren. Das ist eine Website, eurotopia.de. Dann gibt es das Netzwerk natürlich Gen Deutschland. Dann gibt es tatsächlich äh, auch äh, städteweise, auch wenn man Berlin schaut, das muss man tatsächlich dann wahrscheinlich jetzt googeln. Also ich wüsste dann eine E-Mail Website, aber jetzt nicht auswendig. Da findet man relativ schnell auch was. Genau, also da kann man tatsächlich, es gibt relativ viele Webseiten, über die man sich dann informieren kann. Es gibt auch das politische Netzwerk, das heißt komuja.de. Das sind dann eben Kommunen, die mit gemeinsamer Ökonomie arbeiten. Ja, sowas zum Beispiel Ganz spannend noch, gerade fällt mir gerade ein, gerade im Berliner Umland gibt es immer mehr auch Gemeinschaftsprojekte. Da gibt es auch eine eigene Website dazu, die ich jetzt auch nicht auswendig weiß, aber <lacht> gegebenenfalls recherchieren. Berliner Umland gibt es einige Gemeinschaftsprojekte zunehmend. Das Syndikat hat auch eine Website, wo alle Projekte vorgestellt werden, die es in Deutschland so gibt. Das ist zu finden unter syndikat.org. Ich muss sagen, dass ich die, ich kenne mich auf dieser äh, Website, die ich jetzt gerade vorstelle, äh, die habe ich schon lange nicht mehr gesucht, weil ich kenne ich, ich kenn ja die Projekte, aber es gibt eine, die heißt plattform-genossenschaften.ch und ich, das ist ein bisschen der Zusammenschluss der äh, jungen, äh, progressiven ähm, Genossenschaften die es wahrscheinlich mehrheitlich im Raum Zürich gibt. Und dann haben wir auch auf unserer Homepage haben wenn man ganz runter scrollt, haben wir so eine, ein Banner, wo steht so Projekte mit inhaltlichen Übereinstimmungen. Da gibt es auch einige von, von Genossenschaften. Ich glaube, da sind aber auch so solidarische Landwirtschaftsprojekte dabei. Bei uns ist es ja, ist ein bisschen so gemischt. Aber ich denke, auch googeln hilft sicher. <lacht> Ja, das wäre auch ähm, mein Hinweis dazu gewesen. Ähm, ansonsten Projekte gibt also so ja. es viele. Die Seite weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, da gibt es ein paar ähm, motivierte Leute, die ja in Deutschland so eine ganze solidarische landwirtschafts mit allen Höfen und so. Aber das geht ja dann Richtung Ernährung und nicht äh, Richtung äh, Wohnen. Aber trotzdem auch spannend. Es hängt ja alles zusammen, wie wir ja, immer wieder ja, feststellen. Ich ähm, genau, hier fehlt ja. sonst noch das Stichwort Emophilien. Also, ähm, es gibt in Deutschland ein Netzwerk Emophilien. Äh, ich glaube, das kommt von Immobilien von vielen für viele oder sowas. Genau, ähm, wo es eben auch um solche Ansätze geht und was versucht, diese Projekte zu vereinen. Das noch als Hinweis. Ähm, genau, ich würde noch mal kurz. Gibt es gerade noch Fragen, die ich an euch stellen soll? Oder? Darf ich noch kurz einen ja. auf, auf, ein, Bezug nehmen auf das, was Mary ähm, gesagt hat Gerne. mit ähm, ähm, eurozentrisches Denken und so. Da gebe ich dir natürlich absolut recht und ich glaube, das ist auch eine Gefahr äh, mit diesem, ich sag mal, natürlich stellenweise absolut sehr ernst gemeinten Vorschlag und dann dieses Aufblasen auf... Äh, auf die, auf die globale Skala, wo wir natürlich auch Gefahr laufen, uns dieser Kritik auszusetzen. Und es ist natürlich auch ja vielleicht fragwürdig, ob man das tun soll oder nicht. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir auch von, von anderen Regionen und Kontinenten und Ländern lernen. Weil wie du sagst, ich denke, in vielen Fragen sind wir wahrscheinlich hinten rein. Respektive haben wir verlernt, wie wir uns selbst organisieren und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist bei, bei all den äh, bunten Zeichnungen äh, und lustigen Comics, die wir zeichnen, doch auch sehr ähm, wichtig, mir ein Anliegen, dass, äh, dass ich das auch hier nochmal sagen kann. Es ist eigentlich aus unserer Perspektive gedacht ein Vorschlag, wie können wir hier in uns, also in der Situation, wo wir leben, etwas an, anpacken, das vielleicht ähm, über unsere Stadtgrenzen hinaus einen positiven Impact hat. Oder? Und ja, finde ich, möchte ich nur noch mal sagen, finde ich, äh, ich gebe dir absolut recht. Ja. Jetzt kam mir noch eine ganz spannende Frage, ähm, wahrscheinlich auch eine, mit der sich uns um viel beschäftigen muss. Also meint ihr, dass alternative Ansätze, zum Beispiel die Abschaffung von Wohneigentum, wirklich mehrheitsfähig werden und die politische Unterstützung und die Mehrheiten finden werden. Also glaubt ihr, diese Utopien, die wir aufgemacht haben, werden wahr? Ja, ich, äh, das ist über äh, das Problem mit Ut Utopien. Ähm, weiß ich weiß jetzt nicht, bin ich jetzt noch. Hört ihr mich noch? Okay. Äh, das ist das Problem immer mit Utopien. Wenn man keine hat, weiß man nicht, wo man hin will. Wenn man welche hat, dann wird gefragt, ob das mehrheitsfähig wird. Man muss dafür kämpfen und dafür werben, dass sie mehrheitsfähig wird. Und ich glaube aber, die werden nur mehrheitsfähig, wenn die Menschen einen Mehrwert für ihr eigenes Leben da drin sehen. Also nicht, weil wir das schön finden und sagen, es soll so und so sein, sondern die muss das Schritt für Schritt erleben, dass ihr Leben besser wird, wenn, eine solche Vorstellung umgesetzt wird. Und äh, das ist ein langer Weg dahin. Und wir reden ja über 30 Jahre. Denken wir mal 30 Jahre zurück, was das für Veränderungen im Guten wie im Schlechten gegeben hat in den letzten 30 Jahren. Also ich bin da durchaus optimistisch, dass wir in 30 Jahren vielleicht nicht am Ziel sind, aber durchaus ein ganz großes Stück des Weges hinter uns haben, wenn wir äh, dabei bleiben. Äh, aber Utopien sind auch nicht dafür da, dass sie hundertprozentig realisiert werden. Utopien sind auch dafür da, dass äh, sie einem eine, eine Zielrichtung geben, wohin man will. Ob man dann zum Ziel kommt, äh, weiß man nicht, aber man weiß dann zumindest, in welche Richtung man gehen sollte. Ja, das ähm, passt auch eigentlich ganz gut zu dem fast schon Abschluss, den wir haben. Wir haben nämlich, also ich würde sagen, wir können feststellen, dass wir gar nicht genau eine Utopie alle haben, sie aber irgendwie alle so nebeneinander stehen können und so grob in eine Richtung gehen, weil wir gemeinsam haben, dass mit Wohnraum auf jeden Fall kein Profit gemacht werden sollte und auch nicht mit dem mit Eigentum an Grund und Boden. Das geht ja auch noch viel weiter ne? mit über Feldwirtschaft, Ernährung und so weiter. Gemeinschaft wird auch hoffentlich 2048 eine größere Rolle spielen als jetzt, ob das jetzt in einem Dorf ist oder in äh, Nachbarschaften, Hausprojekten, wie auch immer. Ähm, der Kongress steht ja wird jetzt wird ja die ersten Tage die Utopie aufzeigen und die letzten Tage sich eher damit beschäftigen, wie kommen wir eigentlich dahin, was sind die nächsten Schritte. Ähm, ist gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber ich möchte die Frage nochmal an alle stellen, äh, was Würdet ihr jetzt den Zuschauerinnen noch mit auf den Weg geben, wenn sie selber aktiv werden wollen und bei diesen ganzen großen Anforderungen und ganz großen Themen, die wir uns hier stellen? Was wären die nächsten Schritte? Was denkt ihr, ist gut zu tun? Also ich kann gerne anfangen. Also es ist ein bisschen eine, vielleicht etwas merkwürdige Frage, aber die, die ich immer wieder auch mir, mich, mir und anderen stellen: So, was macht mich wirklich glücklich? Also was ist tatsächlich das, was mein, was mein Leben bereichert? Und es, ist, es, gibt, es gibt einfach so eine Individualisierung, die stattgefunden hat in den letzten 50, 100 Jahren, sagen wir mal, vor allem 50, 70 Jahren. Und tatsächlich macht die an vielen Stellen einfach gar nicht glücklich, sondern es ist das soziale Zusammenhang. Und wir sind eigentlich viel gemeinschaftlicher in vielen Denkweisen, als wir oft von uns so vermuten. Und ich glaube, diesen Teil was ist wirklich das, was mich bewegt, wo ich Interesse daran habe, den mehr herauszufinden. Also es ist ganz viel Bewusstseinsarbeit und äh, auch sich mal zu trauen, äh, mit Menschen in Kontakt zu gehen, wo man immer denkt, oh Gott, was sind das jetzt für Leute? So, also einfach äh, sich rauszutrauen, äh, eben die Gemeinschaft zu erleben, weil das, ist, äh, das kann, sehr, kann einfach sehr schön sein. Und äh, sich das zu trauen, das, glaube ich, würde ich einfach mit auf den Weg geben. Ich schließe da vielleicht gleich an. Also da, da kann ich dir ja nur äh, recht geben. Ähm, ja, wo anpacken? Ich glaube auch Bewusstseinsarbeit ist äh, ein, ein großes Stichwort und dann irgendwie ja im Alltag ähm, ähm, und ganz wichtig keine Angst haben. Finde ich keine Angst vor dem Scheitern. Also einfach mal sich informieren. Was gibt es für vielleicht, was, wenn du nicht selbst etwas gründen oder weiß ich, was machen möchtest, wo kannst du dich anschließen? Welche Themen interessieren dich? Auch Thema Ernährung. Also gibt es irgendeine solidarische Landwirtschaft, wo du dich anschließen kannst, wo du dein Gemüse abholen kannst? Also ich glaube, es ist wirklich so in ganz kleinen kann das passieren und kann man sich engagieren und ich äh, gebe dir auch recht, Christoph, ich finde nur, also für mich, die Arbeit für Neustadt Schweiz, die ich jetzt ähm, gemacht habe in den letzten drei Jahren, ich finde das immer wieder extrem bereichernd, also es sind ja da nicht spezifische Projekte, äh, mit denen ich, auf die ich mich über lange Zeit einlasse, aber nur schon die verschiedenen Projekte, die ich kennenlerne, die Menschen, die ich kennenlerne ähm, und was für Geschichten die erzählen, das finde ich eigentlich ähm, wahnsinnig spannend und bereichernd, ja, keine Angst haben vor dem Scheitern und einfach... Ähm, anpacken, weil auch Umwege oder Sackgassen äh, sind Lernstücke oder wenn immer alles reibungslos geht, ähm, dann muss man sich vielleicht viel, auch viel zu wenig hinterfragen. Also vielleicht tut das ja auch gut, äh, wenn man mal irgendwo ähm, ein bisschen stolpert. Ähm, und dann möchte ich noch äh, kurz etwas sagen zu dem, was Rusbe gesagt hat äh, oder deine Frage, Lina. Ähm, die Umsetzung der Utopie oder dass sie vielleicht gar nicht immer äh, umgesetzt werden muss. Ähm, ich finde das sehr schön, wie du so dieses ähm, Thema des positiven Narrativs aufgegriffen hast, dass ich auch immer wieder, ähm, also sehr eigentlich, so möchte ich an das rangehen, also quasi ähm, das Positive in den Vordergrund stellen, nicht mit Verzicht argumentieren, sondern was bringt mir dieser neue Lebensstil und warum soll ich es machen. Trotzdem glaube ich, es ist glaube ich, dass es ein wahnsinnig, ein, äh, noch ein, ein langer und anstrengender Weg ist. Aber was ich eben auch glaube, ist, dass wenn wir nicht Richtung Utopie gehen, dass wir dann einfach äh, früher oder später Richtung Dystopie gehen. und das dann eh, also Wir sind zum Handeln gezwungen und im Moment haben wir noch den Luxus, dass wir das so, ich sag mal, freudig machen können äh, und, und, und lustvoll gestalten können, diese Utopie, die wir haben, und wenn wir einfach noch weiter warten, wir haben das Wort jetzt hier nicht erwähnt, aber äh, Klima und so. Ich meine, irgendwann sind wir einfach gezwungen zum Handeln. Irgendwann ist es einfach, ja, dann werden wir handeln müssen. Und ich hoffe, dass es nicht so weit kommt und dass wir alle mit unseren Vorstellungen von Utopien so etwas dazu beitragen können, zu einem positiven Wandel. Hm. Ich schließe mich da an. Also ich würde auch allen empfehlen, immer erstmal das Unmögliche zu verlangen, um dann vielleicht ein bisschen weniger zu bekommen, ähm, weil ich denke, dass es nur so geht. Ich würde auch alle ermutigen, die ersten Schritte zu gehen und sich mit ihren Freundinnen und Freundinnen zu überlegen, ähm, wollen wir eigentlich zusammenwohnen und wenn ja, wie und wie wollen wir das dann eigentlich alles machen und einfach da in die Diskussion zu gehen, es ist immer wieder möglich. Ich habe es auch nicht für möglich gehalten, aber auch in Leipzig entstehen immer wieder neue Projekte. Und dann wäre ein zweiter Schritt, der Stadt so richtig auf die Füße zu treten und zu sagen, bitte, bitte nehmt euer Vorkaufsrecht wahr, wenn irgendwelche Häuser verkauft werden sollen. Das kann die Stadt bei jedem Hausverkauf tun und das sollten einfach alle wissen. Und dann so lange, also es wird Vermutlich lange dauern, bis das passiert. Aber das wäre ein Weg, wie auch Häuser ziemlich schnell auch in kommunales Eigentum wieder überführt werden können und dann wieder an Gruppen zurückgegeben werden könnten. Das wäre ein möglicher Schritt, den ich gerne ermutigen würde, zu gehen. Also politischen Druck abmachen, oder? Weil die, die, ich sage, mal, ja, das, das, das, das Klima ist nicht allzu schlecht. Ja, ich, <lacht> ich denke, es, geht, nur, es, geht, es ja. geht. Also, das Politische ist auf jeden Fall ein wichtiger Hebel da anzusetzen. Und da gibt es viele Instrumente, die einfach schon da sind, die wir einfach nutzen können. Und was du, was, das finde ich auch wichtig, was du angesprochen hast, wenn man sich dann eben als Gruppe organisiert, dann ist man plötzlich auch ein eine ernstzunehmende Ansprechpartnerin für die Stadt oder für, ja. für die Politik oder wer auch immer. Und das, ja. glaube ich, da, da sind schon viele Erfolgsgeschichten im Kleinen wie im Großen ähm, passiert, mhm. einfach über Initiative organisieren und machen. Und Zusammenschluss und Gemeinschaft. Ja. Genau, ja, das geht alleine nicht. Da gebe ich Nein. auch Christoph. Weg. Das meiste wurde gesagt, kann ich noch zustimmen. Aber nur, ich habe noch zwei Punkte. Kein Schritt ist zu klein. Jeder muss wissen, wie viel Zeit, Ressourcen er oder sie investieren will. Aber es ist kein Schritt zu klein. Die müssen ja nicht alle Superaktivisten werden. Und das Zweite ist, dass wir daran denken sollten dass nichts von den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gesetzen, die es gibt und Konventionen, naturgesetzlich sind. Die können alle geändert werden. Weder Eigentumsverhältnisse noch Wohnformen noch andere Gesetze sind äh, Gesetze der Physik oder der Chemie, was man so einfach nicht ändern kann, sondern sind von Menschen gemacht und können auch von Menschen verändert werden, gemeinschaftlich verändert werden. Aber das müssen wir auch immer wieder auch und ins Gedächtnis rufen, wenn wir da verzweifelt sind, weil wir da einen Schritt nicht weiterkommen oder denken, das und jenes kann man nicht ändern. Das kann man wirklich alles ändern. Danke euch allen nochmal für die sehr motivierenden Worte am Ende. Ähm, genau, ich denke auch, es lohnt sich, aktiv zu bleiben und zu werden. Wir werden uns ja vielleicht einfach 2048 hier wieder treffen und ähm, ja, Corona ist dann hoffentlich vorbei, das heißt, wir äh, können uns dann vielleicht sogar auch äh, offline treffen und ähm, uns austauschen darüber, was von unseren Utopien umgesetzt werden konnte und was dann doch äh, noch ein bisschen länger braucht. Aber ich bin auch ganz optimistisch. Äh, vielen Dank für die spannende Diskussion, es hat mir total Spaß gemacht. Ähm, und danke auch an die Leute im Publikum, wo auch immer sie sitzen. Auch von denen soll ich an euch, euch nochmal ähm, Danke sagen. Äh, das kam mir durch den Chat. Und ja, ich wünsche euch noch aufregende Kongresstage, wenn ihr noch weiter teilnehmt. Ich hoffe, wünsche euch viel Erfolg und Glück für eure Projekte. Ich hoffe natürlich, dass die Deutsche Wohnen schnellstmöglichst enteignet wird <lacht> und alle anderen Immobilienriesen auch und wir sie dann alle irgendwie, wie auch immer, selbst verwalten. Und ähm, ja, danke euch und bis bald. Danke auch. Alles Gute. Allen. Danke, alles ja. für euch. Danke. danke. Ciao. Ciao.